Die Wurde Tür ist das nicht wunderbar. Und liebe Weihnacht, Weihnachten, Weihnachten, die Wurde Tür, bekanntlich jedes Jahr. Jedes Jahr zur gleichen Stunde kommt der liebe Weihnachtsmann. Er ist so eine heutige Kunde, fällt von ihm an. Er liebt meine schönen Liebe, die auf jede Liebe spricht. Und es sieht an jeder Stufe gar nicht feierlich. Euh ich bin der Tür, ich saß im Boden der Bar. Oder ich bin Weihnachten, Weihnachten, ich bin der Tür, den Tag, ich bin jedes Jahr. auch Tante, Hoppel, unterm Dorf was gemacht. Einmal unsere die gelernt Und sieht auch schrecklich gerne, morgen kommt der Weihnachtsmann. Doch das wird sich wieder so lange an der Tür an. Ich habe ja was vergessen, lieber René. Ich habe was ganz Wichtiges vergessen. Ich wollte ja heute noch ein Kippom haben oder zwei oder drei oder vier, denn es ist das erfolgreichste Kipperli überhaupt. Es war in den Charts. Das gibt's überhaupt nicht und die ganzen Suche, sind. Ja. Du hast doch mal Jörn Urlaub gemacht. Zwei Kinder kommen schon, okay. Zwei trauen sich. Zwei kann ich noch bauen. Jetzt ist es schon vorbei. Viele haben wir schon. Viele haben wir schon. Nicht mehr, die sind mehr Leute, die da sieben. Nichts zu tun, ja. Okay, eine haben wir auf jeden Fall.